Wir sind heute hier bei der Caterwa in Pullach. Katerva hat gemeinsam mit der Energieaktiengesellschaft den weltweit ersten Schwarm vernetzter, haushaltsgroßer Speicher aufgebaut und erbringt damit aus Franken heraus Systemdienstleistungen wie Netzstabilisierung. Energiewende 2016 heißt Leistung bereitstellen, wenn sie gebraucht wird. Caterwa baut dafür das Betriebssystem für verteilte Speichersysteme. Intelligente und innovative Energiespeicher sind ein ganz wesentlicher Baustein der dezentralen Energiewende. Und hier von der Kraftwerksleitwarte der Energie Nürnberg aus koordinieren wir den Einsatz des gemeinsam entwickelten virtuellen GO-Speichers.